Jo Leute, was geht hier für euer e -M -P I der Boss vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und kurze Ansage hier vom Video, und zwar handelt es sich hier um ein, ja, ein etwas älteres Video, ist vor einem Jahr oder so gemacht worden. Und er ja, ist halt so ein Omegle-Video, Chatroulette quasi, und ich nehme da halt so einen Typen hoch, also ich mache so einen kleinen Test mit ihm, aber seht ihr gleich selber. Und zwar wollte ich bloß fragen, ob ihr solche Videos öfter sehen wollt, jetzt halt bloß in besserer Qualität und ohne Ruckel da und alles. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, und wenn es euch gefällt, gebt einen Daumen hoch, und jetzt viel Spaß mit dem Video. Tschüss! Und keine Angst, Freunde, falls ihr jetzt denkt, dass jetzt kein normales Video mehr kommt. Um 18 Uhr kommt ein Formlumpen zum Boss, also gebt euch den Shit und jetzt startet auch das Video. Ja. Ähm, kann ich mal so einen kleinen Test bei dir machen? Also quasi so ein äh, Verhaltenstest. Den habe ich selber erfunden. habe da so eine kleine Studie am Laufen. Und den wollte ich halt gerne mal testen, ja. Bist du da dabei? Ja, okay. Äh, so allgemein, so ein Test halt. So Fitness-Test, sage ich mal. Fitness-Landtechnisch. Also die erste Frage, aus welchem Land kommst du? Deutschland. Deutschland, okay. Und was für ein brust rücken -Umfang hast du? Was? Was für ein Brust-Rücken-Umfang du hast? Weiß ich gar nicht, nicht. Moment, ich zeig dir mal kurz die Pose. Könntest du dir vielleicht mal kurz machen in der Camp? Also quasi so, so möchte ich das dann sehen, dass man halt hier quasi den Übergang sieht, Brust, Rücken, ja, ist quasi so ein wichtiger Messwert, also das weißt du aber nicht, oder? Ja. Okay, das ist, ist nicht so wichtig. Weißt du denn deinen Oberarmumfang? Nein. Nein, okay. So messe ich nicht nach. Ja, das ist eigentlich so das Erste, was man so misst, so nach dem Aufstehen, so als normaler Mensch, aber ist eigentlich so schlimm, so als Deutscher, ist es ist nicht so schlimm, ja? Und dann habe ich noch, das ist jetzt quasi die letzte Frage. Heißt du Johannes? Nein. Hast du irgendwo in deinem Stammbaum jemanden, der Johannes heißt? Ja. Ja? Inwiefern? Also wie nah verwandt? Weiter weg. Wie bitte? Weiter weg. Weiter weg, aber schon verwandt? Ja. Drei okay. Generation. Drei Generationen? Okay, dann wird sich das wahrscheinlich noch.